Hallo, Paraguay Live, ich grüße euch, ich bin der Bit und wie gesagt, herzliche Grüße an alle YouTube-Freunde. So, vielen Dank nochmal für eure Fragen. Und die fragt immer, bitte zeig doch ein bisschen, wie das ja mit deinen Gästen ist. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Worüber sprichst ihr und so weiter? Feiert ihr auch? Was macht man denn da überhaupt? Klar, man macht natürlich viele Sachen. Nicht nur essen, nicht nur grillen, nicht nur trinken, sondern man macht Ausflüge und, und, und, und. Äh, super Thema, werde ich sicherlich mich dran halten. Und in diesem Video ein paar Eindrücke von den letzten Gästen, da heißt, wie wir ein bisschen feiern, ein bisschen von unserem Abschied, wo wir zum Flughafen die Gäste hingebracht haben und, und, und, und. Also, bleibt dran, falls ihr Interesse hat. Es lohnt sich. So, da sind wir jetzt wieder Paraguay Live, wie gesagt, mit unseren Gästen <lacht> und der liebe Frank. Hat uns ja eingeladen. Das ist ja toll. Vielen Dank erstmal. Das Essen denke ich mir schmeckt genauso wie es aussieht. Ja, Frank hat noch nichts. So, so, so funktioniert das. Funktioniert. Alle schön lächeln. So, so schauen wir mal was der liebe Frank da uns noch mal vorbereitet hat. werde ein bisschen Licht machen. Wird's oh ja, wird es zu dunkel? Na ja, es geht. Ja, das sieht ja doch lecker aus. Kohlfrei, ja. nee, die, die Kohle war vegetarisch. Ja. Hm? Die war Naturprodukt. Ah. Genau. Wir trinken nur also Alkohol. So Freie Getränke. Wie man sieht, aber lecker sind die trotzdem. Ja, die müssen ja mal durchziehen. <lacht> Und so. Und du bist auch so liegt da. Du bist auch Wind. Ich glaube, da kann jemand kann das auch übernehmen, wenn du merkst, aber nee, nee, nee. So, da sind wir jetzt schön beim Essen. Ich sage nicht beim Trinken, sondern beim Essen. Hm? Stimmt's auch. Stimmt. Bis jetzt zumindest. <lacht> so, das ist unser guter Koch, der beste Frank. Ach, so war das, Video, das ich mal <lacht> Tolle Leistung, also wirklich gut ab. Ne? Das ist unser lieber. Jan? rechte Hand vom Koch. rechte Hand, genau. Hat's geholfen. Ja. Zumindest beim Einkaufen. Alles überwacht. Genau, alles überwacht und ist gemacht. wirklich Top, top. Wo ist er, wo ist er mein Daumen? Na, ja. da ist er, Genau, danke. So, und das ist unsere, unsere Unsere, wo ist sie? Da Da ist sie doch. Ach, gegen das Licht, da ist sie. Unsere Gabi. Ne? Ja, genau. ein Bisschen da, so. Und ja, wo bin ich denn denn? Ach, da muss ich die Kamera wieder umdrehen. Dö, dö, dö. Mach wir einmal mal eine Runde. Da so. wo bin ich da. Da. Das sieht cool aus, der immer noch. <lacht> beim Essen, genau. So in der gleichen. So, schauen wir mal. So. Ja, und so sieht es aus, nachdem die Gäste so abgefahren sind. Alles ein bisschen traurig, viel ruhiger, aber so funktioniert das halt. So hier der überdachte Bereich wird alles schön, alles schön sauber gemacht und wieder neuen Gästen zur Verfügung gestellt. Ja und so sieht das Zimmer aus. Also es wird logischerweise aufgeräumt, obwohl es schon super sauber ist. Dahinter noch ein kleiner Schrank sitzt man wahrscheinlich schlechter. Ja, so halbwegs. Jetzt sind wir auf dem Flughafen. In Asunción, oder besser gesagt, in Lucca. Also ganz nett, klein. Aber fein. So, da wie man sieht, perfekt. Hallo, wir sind wieder am Flughafen. Glücklich angekommen, Sie bezeichnen Peter. Das ist eine schöne, braune Farbe ne, genau. auf dem Gesicht. Ne? Drei Wochen sind vorbei. Schön, raum geworden. Doch, drei Wochen waren ganz nett, denke ich. Super, super. Bin ich begeistert. Das Wetter war auch top, bis auf drei, vier Tage, bis etwas geregnet hat. Da muss man auch sehen. Genau, da muss man durch. So, der Flughafen, der ist super. Das Wetter ist auch super, werde ich euch später zeigen. Und hier hört man, glaube ich, etwas von den Autos. So, da sitzt noch die Gabi. Und auch brauchen und, und auch wieder leid, für euren Besuch. Ja, gesagt, yes. genau. Spanisch gelernt und wir haben auch noch Rennen, das ist mal wichtig. Ich möchte du nur noch zwei Worte sagen, ich versuche auf Spanisch. Muchos gracias, lieber Piz. Gem geschehen, Also bis zum nächsten Mal, mach's gut. Und die Garten sagt auch vielen Dank und gracias. Also bis zum nächsten Video, mach's gut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen kleinen Einblick in unser Leben, in das Leben unserer Gäste äh, mit diesen kurzen Videos geben und hoffe auf weitere nette Gäste. Also, wie immer, Likes nach oben, den Kanal bitte abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt, um nichts zu verpassen. Und wie gesagt, wie immer, eure Kommentare bitte unten aufschreiben. Sämtliche Fragen für die nächsten Videos. Okay, also mach's gut. Wie immer, auf der linken Seite gebe ich weitere empfehlenswerte Videos von unserem Kanal. Falls ihr Fragen habt, immer schön unten aufschreiben. bitte. Ja, Danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.